Das ist die Zahnputzandacht für Montag, den 4. Januar 2021, so nah noch am Neujahrstag dran, dass ich euch und ihnen ein frohes neues Jahr wünschen kann. Mein Lieblingsneujahrsgruß stand dieses Jahr in der WhatsApp-Gruppe meiner alten, jungen Gemeinde. Um 0.22 Uhr schrieb da einer, wünsche euch eine geile Silvesterfeier. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, wie sehr ich euch schätze und die Zeit mit euch genieße. Ihr seid prima. Die Nachricht kommt von Herzen und ist nicht eine dieser Copy-and-Paste-Nachrichten, die hier unterwegs sind. Ihr seid wirklich die beste Volleyballmannschaft, die es gibt. Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011. Tröten-Smiley Für alle, die unseren besonderen Gruppenhumor nicht teilen, da behauptet einer, wir seien ihm unglaublich wichtig. Das kommt von Herzen. Und im nächsten Moment wird die Aussage konterkariert. Denn stellt sich raus, die Nachricht wurde gar nicht exklusiv für uns geschrieben. Schlimmer noch, sie wurde einfach kopiert und eingefügt. Noch schlimmer, der Absender hat die Nachricht noch nicht mal richtig durchgelesen, sonst hätte er doch wenigstens das mit der Volleyballmannschaft korrigiert. Oder die Jahresangabe von wegen, das kommt von Herzen. In der Losung heute spricht Gott, möge doch ihr Herz so bleiben, dass sie mich alle Zeit fürchten und meine Gebote halten. Wenn es von Herzen kommt, dann zeigt sich das auch in den entsprechenden Handlungen eines Menschen. Sogar Gott gegenüber gilt das. Gott wünscht sich Respekt. Gott wünscht sich, dass wir seinen Weisungen folgen. Nicht, weil wir denken, das müsste so sein, sondern weil wir es in unserem Herzen spüren. Hm. Dem Herzen vorschreiben, was es zu fühlen hat, das geht doch nicht. Dazu steht im Lehrtext, es ist gut, dass das Herz gefestigt wird aus Gnade. Die Freundschaft mit Gott ist keine Einbahnstraße. Auch er schenkt uns viel. Freundinnen und Freunde zum Beispiel, die uns zum Lachen bringen. Lebenszeit. Seine Liebe. Den Blick für all das zu schärfen. Das ist so eine Art Herzmuskeltraining. Gottes Gnade stärkt unsere Herzen. Prost Neujahr! So soll's sein, 2021, ein erfülltes, buntes Jahr. Ohne Copy and Paste, alles Original. Geschenk aus Gottes Hand. Mit klopfendem Herzen und mit Freude an unserem Schöpfer.